Det är bra, Olle Brum. Det är alltid bra att tänka. Men, hur tänker matematiker egentligen? Inte hur det fungerar hjärnan, men hur Tanke, mot da wege Regler wege Prinzipa bruke di vor Det Dea det, was den Videoen handelt um. Thema er nämlich Logik. I Videoen um Erfahrungslaring har ich forklart, at det finnes verschiedene vorschelje mota otteigne sei künnskap. Induktion handelt er um jöre Erfahrungen mit enkelte Phänomena vor obtage generelle Sanhäter. Der Handler videoen erfahrungslaring um. Deduktschon handelt er um Brücke logisch Resonemang vor obkomme fra genereller Sanhäter til spezielle Utsang. Wer er der zum denne Videoen handelt um Kannche den ältesten Form auf logisches Mang, er Aristoteles sin Zilogisme lare. Ein Syllogisme bestor auf tre Nämlich, tu Prämissa o en Konklusion. De Der Exempel, som Aristoteles self brügte for o verklarer dette, er de folgende. 1. Alle Männeska erdödelie. Prämisse 2. Sokrates er et menneske. Konklusion. Sokrates er döderle. Sokrates sin dö war ganz gespektakular. O Platon has grävet en hel buch um den. Wie kann Brücke mengderlare vor fusto, dann en syllogisme fungere? Den erste Prämissen er et generell u zang. Alle Meneska erdödelier, wie sie ad mengten auf Meneska er ein Mängde auf dem som erdödelier. Wo dann wird wieder? Well, deren Erfahrung. Denn andere Prämissen postor ad et speziell individ, tilhörer den mängden som den förste Prämissen handler um. Sokrates. Er ist ein Element in Mengen Meneska. Konklusion er, dass dieses spezielle Individuum auch so eine generelle Eigenschaften hat. Logisch. Ein anderes Beispiel, kommt Frau Ludwig Hohlberg. Hohlberg, ich habe eine Novelle, die ich in Stein habe. Ja, das ist ein Ende der Berühmtheit. Nein, ich habe eine andere. Ein Stein kann ich in ja, ist doch der man den. Du nicht fly. Das ist auch so, Das ist kein Syllogisme. Denk du mit Video. Dann ersten Prämissen, Postor ad alle Steiner hat den Eigenschaften, ad die icke kann fliehen. De kann wir wahre sein. Den andere Prämissen Postor ad Murnille auch so dene Eigenschaften. Men av de folge ichke ad Murnille är Stein, Stein. Des seier in Feilen er ad ündersetningen o konklusion hablit bittet Vis sie bitter dem tilbake, so blierde en hildi Syllogisme. Sel um en af Primissen er üsan. Vis ein af Primissen er holla wel konklusion icke Sel um silogismen er hildi. Syllogisme brükes fortschat mue e Philosophien. Men Mathematikere, ha entwickelt et mehr System, som kalles UTSANG-Logik. UTSANG-Logik benütter sei auf algebraiske Methode für obelise Sannhäten auf Ützang. Sannhätsfunktioner som Icke, Og, Eller, Ovis er en zentral del auf UTSAN logiken wie ütsang knüttes samen jen um diese, kann sanheten direkte afledes, fra enkelt ütsagnes sanhet oder la üsanhet. Wie ta exempel. Denk dai at du ha finnet et Üchend dir. Du ha mistanken at der ernvügel. Wur dann kann du resonere at de stemma. Wir beginnen mit einer exklusiv disjunktion. Biologen erzählen uns, dass für alle Arcosaurier gilt de es entweder ein Fügel oder ein hat. Händer. Es gibt keine Fügel mit ägter Fügel. Wenn die Tiere hat Fügel hat, dann ist es nicht ein Fügel. Eine notwendige Bedingung für Függel er ist dass es Mengten av fügler und menken av f di som har tenner, er disjunkte. Der üchende Diere hat icke tenner, der kann also ware en fügel. Men sieden wie icke gewet um der er en arko kann wie icke ware sicker I klassische ist der Protagonist entweder nil ella schlemm. I wort wirklich werden, er des wat schelden, ad nur erbare der eine eller der andere. Ofte, äh, finste mange mühlehäter war der kein Ware. Definitionen auf Begreppe uitzagen, er äh, en exklusiv disjungschun. Et uitzagen er äh, enten sand eller Der kann icke geware nur ahnt wie fortchet me implikschun Nur die kennbare norsch gefügla so tänker du kanche wis der en függel zu kannde flieh des der ma icke de finnes fügla som icke kan flü, vor exempel stritz o Pinguin. der er könne flü er icke nöwendig vor oware fügel denne implikationen jelder als so icke wenn kansche jelder der umwende wisste kann flü so er da en der jelder heller icke ein flaggamys vor exempel kan flü men denne icke en függel der o könne flieh er icke tilstrekel vor oware függel Nor servi po en implikation zum stemmer. Wiste er en vügel, so ha de nepp. Der er nöwendi o ha vor fo en vügel. Jelda och so der Wiste ha so erde en vügel. Nei. Nepptiere ha nemli nepp, der er icke en vügel. Der o der icke vor ovare Vögel. Der ein typisch feil ad bahntruhe, en implikation jälder auch so umwend. De stemma ad alle Quadrater er vierkanta, men de stemma icke ad alle vierkanta er Quadrater. Tilbake til füglen. Wie kann umwende en implikaschun, Men da Movita Nega Wis et Dir ha haneb, so kann de icke ware en Wort Uchen Dir also kann de ware, men vi kan ware vi kan en men wie kann fortschat icke ware sikker. Ad wie kann umwende en Implika we otar Nega schunen, spila en Rolle, No bewiese nur ad absurdum. Vor exempel lieger Bahn und over über wasom er das stöschte Tale. Giuseppe Piano vertelle uns, wis wie ha et natürliche Tal, so vor wie et störe natürliche Tal, wis wie plüsser til ein. Definitionen af størst er At de icke finst nur större. Vis u endeli er de stöchte natürliche talen, so finst de icke et natürlich tal som er större. Men da er en Mutsiegel til verste de som forteller os nor wie omwender denn, wis de icke finst et natürlich tal som er större en u so er ü ikke et natürliche Tal. Til Bake til Fügeln. Du findest auch so som er til men icke nöwendi. Für Exempel har Fügler et speziell Organ für o Singe. Organe heta Syrings und der erbare bare som hade men ikke alle vöggla hade der det ich kente ha ikke sierings der kann wel ware en Fügel. til slutt se wir po äquivalenz vöggla ha fjer der faktisk alle vöggla som ha fjer o der er Bare Vöckler, zum Hafja. En Äquivalenz jälder Becke weier. Betingelsen er Bode nöwendi o tilstreckeli. Wis o bare wiste er ein függel so hade vier. Wis o bare wiste Hafja, so erde ein függel Wiste de Hafja, so erde icke ein Wort üchente dür haf Also erde ein Der erforessten ein spöke